Ruf ich ihn jetzt einfach mal an. Hallo? Steffen? Hallo. Hörst du mich, Basti? Ja, ich höre dich. Hallo? Ja, guten Tag. Wie guten Tag? Bist du verrückt? Ist Wochenende, du bist in der Todeszone. Guten Morgen. Guten Morgen, Jetzt noch mitten in der Nacht, wir haben 9 Uhr, kann doch nicht wahr sein, was war los? Mein dickes Brummbärchen, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ja, <lacht> wenn ich mit dickes Brummbärchen morgens früh begrüßt würde, habe ich den Drang dazu aufzulegen. Aber wenn du anrufst, habe ich das Problem, ich kann mir vorstellen, dass irgendwo ein Aufnahmeknopf gedrückt und versuchst mir jetzt gerade hier eine Folge aufzubrummen. Ich hoffe ja. Du hoffst es ja? Dass ich da das einen Aufnahmeknopf gedrückt habe. Ja. Hast du, den, hast du den schon gedrückt? Ja, den habe ich schon gedrückt. Ach. Ich hoffe, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja du dann sag dann mal. Wir zwei wieder. Urlauber. Oh, ja, also äh, wenn du einen Aufnahmeknopf drückst und wir beide miteinander sprechen, kann das ja nur eins bedeuten, nämlich, dass wir wohl jetzt eine Folge machen, oder? Ist das wirklich wahr? Ja, so eine so eine Quick-and-Dirty-Folge zumindest wird das. So wie ich es am liebsten habe, Quick-and-Dirty. Wo so also bist du gerade? Ich, ich bin zu Hause, und du? Ich bin auch zu Hause. Äh, beschreib mal, damit wir auch alle Bescheid wissen, wo genau du bist. Weil ich kann dir sagen, es sieht hier aus, als hätte ich einen Hangover und eine Party gemacht. So schlimm sieht es mittlerweile in meinem Zimmer aus. In meinem, in meinem kleinen, süßen YouTube-Zimmer mit dem Ikea-Regal. Da hast du denn dann wenigstens auch einen Hangover und eine Party gemacht? Ich habe weder ein Hangover noch habe ich eine Party gefeiert. Ich bin einfach quick and dirty. Ich bin einfach slow and dirty. Passt <lacht> passend zu unserem Motto. Ich bin einfach Chaotisch und durcheinander. Und jetzt suche ich gerade meine Schlappen, weil nur mit meinen Schlappen fühle ich mich jetzt gerade wohl. Tut mir leid, Steffen. Ich erkläre, ich mache, können wir, können wir mit meinem Schreibtisch, da können wir gleich am laufenden Band machen. Ich könnte dir wahrscheinlich 100 Produkte nennen, die zurzeit auf meinem, auf meinem Schreibtisch liegen. Und wenn du davon überhaupt noch ein paar äh, rekonstruieren kannst, dann gratuliere ich dir ganz herzlich zu einem funktionalen Gedächtnis. Naja. Also bei mir. Wie, wie sieht's denn bei dir aus? Bei mir sieht relativ aufgeräumt aus, weil was macht man im Urlaub? Man räumt auf. Ja. Ah, du hast, du hast also Urlaub. Nein, ich hatte Urlaub, aber äh, wir haben im Urlaub aufgeräumt. Ist das, so ein, ist das so ein Punkt, den man bei dir im Urlaub macht? So, Tja, äh, erste Urlaubswoche nur Aufräumen. Wenn man sich irgendwann nochmal Leute einlädt, weil die Freundin Geburtstag hat, dann macht man das ja. Ach, scheiße, immer diese, immer diese gesellschaftlichen, Events, ja, oder? ja. Wenn man die nicht hab... hätte, dann könnte es aussehen wie man im YouTube-Zimmer, wo nie einer reinkommt. Genau. Nee, äh, ich würde, ich würde ja auch ganz gerne mal so eine Party machen, wo man einfach sagt, ähm, bringt Putzscheuk mit, ja. Wir haben euch ja. ordentliche Unordnung gemacht hier. Ja. <lacht> und jetzt kommt und legt mal los. Kommt mal auf. Sehr geil. Vor allem das ist das dann schlimm, wenn man nicht aufgeräumt hat und man noch irgendwie Gäste von der letzten Party entdeckt, weil man wirklich sehr schlimm <lacht> aufgeräumt hat. Ja. Das ist, das ist schon mal so passiert. Wahrscheinlich. Ja. Ah, da drunter ist noch jemand. Ach, hör mal, ist ja nicht auch von Etage 13? auch der liegt da schon seit drei Wochen. Ne? <lacht> Genau, oh. früher fahren wir nicht früher mal zu dritt? <lacht> <lacht> Stimmt, das ist schon ein Podcast. das ist schon ein Podcast mit... Ja, wir haben den Namen sogar mittlerweile vergessen. Wie hieß der denn nochmal? Oh. Ja. Ja. Wie aber du war du war Urlaub? Du hattest ja auch Urlaub. Genau, also ich hatte auch Urlaub, der ist aber jetzt schon wieder so lange her, den habe ich schon wieder rausgearbeitet. Also ich habe mich äh, stimmungstechnisch, bin ich da schon wieder voll into business, deswegen muss ich gerade in meinem kaputten Gehirn, Super Idee übrigens, für einen Demenzkranken wie mich, der sich an fast nie was erinnern kann, äh, zu Sachen, zu solchen Sachen noch zu fragen. Ja. Ähm, aber ich habe einen sehr netten Urlaub gehabt. Ich versuche mich gerade mit vielen Wortschulen hm. rauszuhängen, weil ich gerade wirklich überlegen muss, was in meinem Urlaub passiert ist. Jetzt ist der kleine Bruder von Scheiße. Jetzt weiß ich es wieder. <lacht> Jetzt, wo du Scheiße gesagt hast. Wir waren auf einer Hochzeit. <lacht> die haben wir, die haben wir. <lacht> die haben wir äh, bestimmt ein halbes Jahr lang mit vorbereitet. Und ähm, das, eigentlich das Schönste an der Hochzeit war, dass wir so ein bisschen die Entertainer, also ich durfte meine Entertainer-Qualitäten irgendwie rausbringen. Also ich, bin, äh, ich durfte Moderator spielen für ein lustiges Spiel, da hat man so 50 Aufgaben hingehängt. Und äh, die musste das Brautpaar erfüllen. War ganz lustig. Und ähm, ich durfte das ganze Zeit, das war wirklich schon ein richtiges stressiges Ding, weil wir natürlich alles parallel erledigen. Und ich war so im Stress, ich habe gar nicht gemerkt, wie äh, dass das irgendwie wohl gut angekommen ist. Also wurde mir gesagt, ich brauche das jetzt nicht, um mich hier selber zu loben. Aber nachher mhm. haben sie mir auf die Schulter klopfen ach, der eine Gag war ganz lustig. Ich habe so gedacht, "So Gags gemacht? Wo habe ich denn da Gags gemacht? Ach, ist doch egal. Ja. Und im Endeffekt war das schon der ganze Inhalt, meines Urlaubs muss man eigentlich sagen. Wie du hast ein bisschen länger Urlaub gehabt. Du bist auch in der Welt rumgekommen. Du bist auch Z -Z. ja im Jetsetter. erklär mal. Na was heißt äh, in der Welt rum? Zumindest in den Benelux starten ohne Lux. <lacht> okay. Also ich bin, ich bin, äh, ich hatte drei Wochen Urlaub. Wir machen das ganz gerne so, dass wir äh, in den drei Wochen aber immer nur ein paar Tage dann oder also äh, vielleicht eine Woche oder ein bisschen mehr äh, verreisen. Und hm. haben halt vorher und nachher einfach Sachen erledigt, die so liegen geblieben sind. Ja, und äh, während dieser Reise sind wir also äh, in die erst, erst nach Belgien gefahren, nach Brüssel. Ja. Und haben uns da mal so ein bisschen die Comic-Kultur angeguckt. Die wird etwas ja sehr hochgehalten. Äh, ja, ich weiß nicht, hm. das ist der Podcast ohne Comic, aber heute ist eh alles ein bisschen anders. Von daher ist okay. Kurz erwähnt, also da gibt es eine klein, äh, kleine Impressionsseite, die gibt es äh, bei mir im Blog, in der Comic-Community. Äh, dann. Ich ahne Reichwerbung. Ahne du darfst dann auch nochmal erwähnen. Äh, <lacht> Haben wir ja auch ein bisschen <lacht> was gemacht. Ähm, ja. Dann waren wir, sind wir weitergefahren nach Den Haag, um da ein bisschen Strandurlaub zu machen. Weil Strandurlaub ist eigentlich immer ganz schön, um mal ein bisschen runterzukommen. Ähm, Badewetter war jetzt natürlich keins mehr, aber das Wetter hat gereicht, dass wir mal so ein bisschen am Strand spazieren konnten, und so ein bisschen die nähere Gegend erkunden konnten. Ja, und äh, also das in der ganz in der Nähe, oder das gehörte zu Den Haag, wie gesagt. Äh, ja. So. Und ähm, von da aus sind wir dann weitergefahren, nochmal nach Amsterdam, nochmal so einen kleinen Städtetrip und haben uns die Stadt mal ein bisschen angeguckt und äh, näher geführt. Äh, da das Interessanteste war natürlich dann tatsächlich das äh Oh, jetzt muss ich kurz überlegen. Das hast du mich völlig <lacht> aus dem Konzept gebracht? Dankeschön. <lacht> so <gut war's>. äh, <lacht> ja, also wir haben ja natürlich so so das, das ein oder andere Highlighter an, angeguckt. Also auch jetzt hier äh, Krachtenfahrt ganz klassisch so und so, äh, ja, so eine Führung durch durch Amsterdam ja halt auf den Wasserkanälen ja mhm. also das ist äh, schon sehr interessant. und das Impressanteste war aber tatsächlich das Anne Frank Haus ja fällt no. mir der Name auch wieder ein tatsächlich aber äh, ja ich habe es ja immer so mit Namen jetzt ist mir kurz der Name nicht eingefallen aber ich das heiße ja das war das äh, war der das Anne Frank Haus und das war mhm. so also wirklich sehr imposant das kann ich nur jedem empfehlen sich das mal anzugucken ja, cool. äh, das denkt ein bisschen zu, äh, das fällt ein bisschen zum Nachdenken an und äh, hat auch zur momentanen Situation wie wir sie gerade hier in Deutschland haben super gepasst also von daher äh, ja kann ich nur empfehlen sich das mal anzugucken ja, ja. sehr gut nachdenkliche Worte eines in sich schlüsselnden ja. Städterbilds muss auch mal sein, ja. Ich bitte ja. da was von der anderen Seite der Medaille, ähm, während du wirklich in grübelnder Überlegung warst. Ähm, meine Stimme ist jetzt nicht mehr so angeschlagen, in den letzten zwei Tagen, ähm, wenn du mich da spontan angerufen hätte, hättest, hättest du wahrscheinlich dann mit Mickey Mouse <lacht> gesprochen, was ich dir wahrscheinlich sehr gut angetan habe. Wenn wir ähm, in dieser Woche, jetzt wird, jetzt wird ein bisschen was noch aus dem so <lacht> ja, Ich glaube, für kofi muss ich sehr kaputt sein, um so zu sprechen. <lacht> Ähm, diese Woche war nämlich, ähm, mal was aus der beruflichen ähm, Perspektive, also ich mache so Online-Marketing-Gedöns, mhm. also ich bin einfach von den Fuzzis, der so ein bisschen Werbung im Internet macht. Ja, jetzt wir warten mal ja eben die Buchrufe ab, danke. Und ähm, wir hatten auf jeden Fall, in dieser Woche hatten wir äh, die größte Online-Marketing-Nesse, -Online -Marketing die es immer in Köln gibt, die äh, allseits bekannte und sehr beliebte, die Nexco. Mhm. Ähm, und äh, ja wir waren äh, auf einer pa ich weiß mal auch mit auf so einer Nachparty auf dem so Mexiko ich muss mal sagen mhm. also du kannst da wenn du lustig bist 80 Euro investieren also das ist so der Eintrittspreis wo du denkst wow für eine Party ne also wo ich so der dorfdisco bin und entweder früher äh, mal so Flat-Angebote gesehen hat, wo man halt ähm, mhm. auf einen großen Tag, aber nicht so groß bezahlt und dann äh, wirklich das Bier sich äh, intravenös anlegen kann, wobei ich natürlich kein Bier trinke, also die Flat nicht so viel für mich benutzt. Aber man konnte ja sich auch Cola intravenös anlegen, deswegen mhm. sehe ich jetzt auch aus. Ähm, Gab es auf jeden Fall für 80 Euro das Angebot, da war alles drin. Also es war im Bootshaus in Köln, mhm. also, ich muss mal schon sagen, das ist schon Dekadenz finde ich so ein bisschen. Also ich habe mich auch als kleiner Bauersbursche aus dem so Wipper führt, so ein bisschen gefühlt, als wäre ich in, in, in äh, adligen Partykreisen aufgenommen worden. Du hattest da, also du konntest äh, Shots, also so kleine Gläschen mit Alkohol, äh, konntest du dir unendlich nachbestellen. Sie wurden an deinem Tisch irgendwie Eis, Eiswürfelbehälter mit äh, Wodka und irgendwelchen Zeug zum Zusammenmischen hingestellt. Du konntest eine riesige Karte an Alkohol bestellen, auch an unalkoholischen Sachen. Dann gab es eine Candybar. Das hat mich natürlich persönlich sehr. Also ich habe so die halbe Zeit <lacht> an der Candybar gestanden und die andere Zeit habe ich bin ja eher so der Tanzschauspieler. Das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Ich gehe hier nicht weg. <lacht> Los zur Seite. Ich bin Arzt. Ich muss an die Candybar. Jemand braucht Zucker. <lacht> ähm, und äh, ich habe. Äh, dann kam auch noch als Gast da das Bo. Okay. Ich glaube, das, das Bo sagt ja vielleicht dir auch was, weiß ich nicht. Ja, ja. Und, ähm, ja, der hat, äh, der hat seine Hose ausgezogen. Mhm. Und, wir äh, ich habe äh, mit mit einem Kollegen einen einen Wettbewerb gehabt, wer macht, äh, wer macht das schlimmste oder beste Selfie, wie auch immer. Und er hatte vorgelegt, er war auf der, auf dieser Messe, äh, unter dem Mexiko, war nämlich ein Stargast. Äh, ich glaube, der sagt dir vielleicht auch was, Walter Freiwald, ne, mhm. so, bekannt ja. aus Funkfilm und Dschungel. Mhm. Und, äh, mit dem hat er ein Foto gemacht. Wenn der gute Walter und das ich habe es sogar auf dem Firewall liegen. Walter Freywald möchte Internetpräsident werden. Okay. Also es heißt wirklich Vote Walter for the Präsident of the Internet. Ich glaube, okay. da ist er ja mit dem Bundespräsidenten nicht geworden geworden ist. Hat es jetzt verlegt, darauf verlegt einfach das Internet zu seinem Präsidenten zu machen. Da habe ich auch so schöne Sticker bekommen wie Walter braucht keine Firewall. Die Firewall braucht Walter. Oh Gott. Ja, Und, oh. oder äh, Wahlversprechen für Offline-Menschen eine Gratiskopie des Internets als Enzyklopädie auf 1337 Blu-Rays. Das Problem ist, auf diesem Sticker wurde Blu-Rays schon falsch geschrieben. Wie wir alle wissen, Blu-Rays wird ja. nicht wie die Farbe Blue geschrieben, sondern nur BLU. Ja, B -L -U. Naja. Deswegen, ähm, ja. Deswegen ja, ich weiter zum Internetpräsidenten. Da hat ja, jemand. Technisch äh, technische technische Menschen. Menschen. Super. Ja. Genau. Und ich habe halt damit Kontakt mit einem Selfie mit mir und dem halbnackten Bo, also man das Problem war, Bo wurde genau in dem Moment von einem komischen Box verdeckt, in dem Kamerawinkel nicht geschossen habe und ich, mich kann man auch nicht erkennen, weil ich hatte an dem Abend ein gelbes Stirnband an, ich war doch der Einzige mit dem gelben Stirnband mhm. und einer lustigen Brille, wo Herzchen drauf waren, ähm, das Foto hat es auch irgendwie auf dieser komischen Partyseite auf Platz 3 geschafft, sodass ich jetzt immer mit diesem gelben Stirnband irgendwo zu sehen bin. Also, ähm, ich muss ja. aber sagen, das, das, Foto, das Foto möchte man hier auch noch verlinken, dann bitte, ja? Ah, das, das, das Foto, Foto hat das... Mit dem, mit dem nackten Bo, ich hatte mir eigentlich bis jetzt überlegt, das nicht zu veröffentlichen, aber man erkennt mich fast wirklich nicht. Ich glaube, das kann ich auch zur Verfügung stellen, zu unserer Seite. Ja, aber nicht, dass uns das Bo irgendwie, äh, Quer, nee, du, kannst ihn ja gar, du kannst ihn ja gar nicht erkennen. <lacht> <lacht> er, hat auch, er hat ja auch Champagner. Ich, ich bin der Einzige, der weiß, dass es das Bo ist. Ja, okay. gut, die Leute, die ja da waren, aber das Foto war einfach so, so mega kacke äh, vom Winkel her. Ich gucke mir das und, Foto mal an und dann gucken wir mal, ob wir das hier für irgendwie. Das ist aber habt, wo wir schon die Leute <lacht> heiß gemacht haben. mach sie jetzt noch den Jungen. Ja, ja, also na, man sieht auch keine schlimmen Sachen. Man sieht nur seine okay. Unterhose. Gut. Hm. Das dürfte in Ordnung sein, ja. Ja, ich habe mir halt. Also jetzt kann man aber ein bisschen wieder allgemeiner werden. Ich bin ja so der Typ. Was isst du denn da? Äh, Müsli, muss, muss auch mal sagen. Ich habe ich hab ich hab wenigstens, hab wenigstens gegessen, als ich nicht dran war, weißt du? Als du gesprochen hast. Ich möchte ich möchte zu unseren, unseren Podcast-Hörern auch ein, ein intimes Verhältnis äh, aufbauen. So. Ich finde, das dann das auch bei so wichtigen Sachen wie Essen, ich glaube, das hatten wir sogar schon als Thema, ich glaube, es war ein Snickers lange Zeit, ähm, möchte ich auch in intimen Ver Verhältnissen, in die einfach wissen, dass ich gerade müsste, und es nicht essen kann, und mittlerweile diese kleinen Teilchen hier zu irgendwas verklumpen, was wie ein großer Haferball aussieht. Aber egal. Hallo, liebe Hörer in der dritten Leitung. Die, die hören uns nämlich so, als wären die jetzt hier in der dritten Leitung, quasi. Ja. Es, es heißt so, so wie ein Konferenzcall. Ja, ja, ganz ist, genau. Ganz genau. Bei, un bei, unseren, bei unserer Aktivität an Usern. Ist ja wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Tuten dann auf der dritten Leitung. Tut Tut Tuten, Tuten. <lacht> ja, gut. gut. Aber ich habe was zu Partys, das wollte ich erzählen. Ich bin ja. nämlich so ein Typ, und das ist jetzt ein Tipp, also Dr. Basti rät, mhm. ähm, wenn man wirklich sich so äh, ein bisschen unsicher ist, und zu der Fraktion gehöre ich auch, dann ähm, hat man immer irgendein Accessoire, das kann ein äußerliches Attribut sein, wie dieses gelbe Stirnband, mhm. oder irgendein... Jetzt, jetzt kommt ein bisschen marketing sprecht, sorry. kommt irgendein USP, den sogenannten Unique Selling Point. Auf dem Fischmarkt würde man sagen, der das Beste, was der Fisch zu bieten hat. Ne? Das ist ja. ein Einstellungsmerkmal. Ähm, Nimmst du dir mit? Ich hatte für den Abend gedacht, auch, ich hätte Bock, mal Kartentricks zu lernen, weil ich das jetzt letztens auf dem äh, Channel der Rocket Beans gesehen habe und das ganz lustig fand. Ähm, aber nachdem dann Kollegen mit den gelben Stürmer gekommen ist, habe ich gedacht, Manchmal reicht auch was Einfaches raus. Und jetzt ist das Problem, jetzt bin ich mit diesem gelben Stirnband auf so vielen Fotos zu erkennen, weil ich der einzige Depp bin mit einem gelben Stirnband, das so leuchtet in ihren Farben, dass man mhm. schon sagen kann, okay, man erkennt mich auf jeden Fall immer wieder. Und falls mir irgendjemand vorbeikommen sollte und sagen so, ey, bist du nicht der Typ mit dem gelben Stirnband? Ja, vielleicht hilft es ja. Ne? Vielleicht ist ja der Typ mhm. mit dem gelben Stirnband. Das ist deine neue, deine neue Medienpräsenz. Der Typ mit dem gelben Stirnband. Die Domain die, die, die um ist auch schon gesichert. Naja. Moment, das überprüfe ich kurz. Der, Gerne. Ist das zusammengeschrieben? <lacht> äh, <lacht> ja, ohne Bindestrich. Der Typ mit dem gelben St Oh Gott. Das ist klar, dass die gesichert ist. Du willst ja keine. Stirnband.de, Stirn ja? Natürlich die. wir sind ja auch hier edel. Wir haben nichts gefunden. Schade, dann äh, also könnt ihr euch jetzt noch der Typ mit dem gelben Stürmbad sichern, dann war ich wohl noch nicht schnell genug. Also, bis, bis die Folge raus ist, äh, hast du das noch schnell genug. So, ähm, dann tue ich einfach das, war das Foto da drauf. Einfach nur für so einen billigen Gag. Genau. Ja, das wäre doch die Idee. Na ja, gut, ähm, schauen wir mal, ob ja. das dann geklappt hat. <lacht> oh Gott. Ja. Und hm. sonst so? So. <lacht> jetzt, jetzt wird jetzt wird's privat habe ich das gefühl nein, ähm, nein nein nein nein nein ist ja. eigentlich ganz gut mir ist ein trend aufgefallen ich meine es tut mir jetzt schon herzlich leid dass wir vielleicht hier so ein bisschen so also ein bisschen wild ein durcheinander diesmal machen das nicht so schön strukturell kann wir sind aber wir rufen uns auch wirklich gerade nur gegenseitig auf telefon an und ähm, ich bin ja. wirklich man ich bereite mich immer gerne vor ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex aber ihr merkt ja ich habe immer habe noch ein paar geschichten auch fragen Kinder. Ja. Ja, das ist halt halt mal eine themenfreie äh, Sendung, äh, wo einfach mal Luft gebraucht wird. Das gibt's halt auch ja. mal. Ähm, da kann man einfach mal die Buchse offen lassen und äh, frisch atmen durch die Hose. Genau, ganz genau. Es ist halt auch einfach so zu verstehen, dass wir einfach mal ein Lebenszeichen senden wollten, ja, wir machen noch was und äh, wir hoffen ja auch, dass es dann im Oktober äh, wieder ganz normal läuft. Und ich In wollte nur darauf hinweisen, dass ich keine Hose anhabe, aber das ist jetzt ein äh, anderes Thema. Ähm, ja, ich habe ich hab meine noch, noch nicht an. Ja. Ich hab, mhm. äh, dachte jetzt mit Telefon, da ist ja auch nichts mit Video und nichts, das ist ja... Ich glaube, wir kriegen schon ja, wieder Fanfiction von Nights up. Oh, mhm. E-Mail incoming. Grüße an Nights Up, <lacht> ja. Mhm, <lacht> mhm. Mein, mhm. Kleines, mein kleines schizophrenes äh <lacht> Erdmenschen. Also bitte. Ähm, mir ist was aufgefallen. Darüber ja, kommen wir mal ich, äh, ich habe ja auch viele Podcasts, die ich abonniert habe, die stellen wir auch jedes Mal am Ende der Sendung vor. Aber mir ist jetzt aufgefallen, ich habe zwei Podcasts nacheinander gehört mhm. und möchte ich auch direkt mal empfehlen. Eigentlich, eigentlich brauchen wir die auch gar nicht zu empfehlen, weil die müssten eigentlich uns empfehlen, damit die, damit die man mal uns hört. Aber ich empfehle es jetzt trotzdem. Ähm, einmal Radio Nikola, ähm, kennt glaube ich jetzt äh, Platz 1, glaube ich, noch bei iTunes fast, so nach Samsten sorgfältig. und Die hatten wir glaube ich auch schon mal empfohlen. Ähm, da gab es jetzt eine Folge, die heißt Mädchen-Podcast. Mhm. und ähm, da, da geht es wirklich nur um die Themen drumherum, äh, was, Mädchen so, ähm, ja, was Mädchen so mit einem machen können, auch sehr cool gemacht mit so einer Sprecherstimme, die die Geschichten immer so einleitet hat mir ja. voll gut gefallen das wichtige äh, das wichtige Alleinstellungsmerkmal zusätzlich ist, dass der äh, gute Rockstar, der da mitmacht also der mhm. Max-Nikolas Nachtheim dass der im Laufe der Sendung sehr viel getrunken hat und immer besoffener wird Ja und äh, Dazu gibt es dann noch den anderen Podcast, der nämlich sozusagen zeitlich vom Geschehen her nachspielen, also wie soll ich sagen, vom Ablauf einer alkoholischen einer alkoholischen Phase danach nachspielen könnte, nämlich äh, sanft und sorgfältig, der gerade benannte Podcast, die letzte Folge, die jetzt letztens rausgekommen ist, äh, mit einem Olli Schulz dabei gewesen, der noch angeheitert war vom äh, Vorabend, weil er da gesoffen hat. Und da habe ich gedacht, so, ich ja, habe das dumme Gefühl, das Thema Alkohol spielt zurzeit im Podcast wenigstens eine Nebenrolle. Ja, und äh, ja, wobei mh. man dazu sagen muss, Dampfensofällig ja eigentlich kein Podcast ist, sondern eigentlich eine Radiosendung, die dann sehr podcastet ja. wird. Aber äh, ja, prinzipiell scheint das äh, irgendwie ja, im Moment ja. Einzug zu halten. Vielleicht sollten wir die nächste Episode einfach völlig betitelt einfach mal aufnehmen. Ja, ich wollte gerade auf... auf äh, in die Richtung, das müssen wir natürlich mit dem Zweck verbinden. Man muss ja verstehen, also ja. wir müssen ja auch dazu sagen, wichtig ist, wir haben ja hier keinen Aufruf zum Alkoholmissbrauch oder sonst was, sondern um zu beschissen Müsli zu ja. essen, sondern ähm, das ist ja im Endeffekt so, solche Testzwecke wie ich würde jetzt mit äh, Steffen hier eine Challenge machen, die heißt, äh, ich sag dir alles, was auf meinem Schreibtisch liegt und äh, er muss sich das merken. Und so machen wir dann vielleicht, äh, wenn er sich irgendwas nicht merken kann, dann muss er jetzt einen kurzen kippen. Ich meine, davon hätte eine Freundin den restlichen Tag auch nicht mehr viel von dir, weil er wahrscheinlich am Boden liegen würde, bei den vielen Sachen die hier rumliegen. Ja. Aber es ist ja nur ein, ein Wettbewerb, den wir natürlich nicht zur Nachmachung empfehlen, weil auch Alkohol, und das darf man nicht vergessen, ist auch eine Droge. Ist zwar eine sehr anerkannte Droge, aber es gibt viele Menschen, und da habe ich jetzt auch wieder ein paar Domian-Folgen gehört, die leiden unter Alkohol. Es gibt Menschen, mhm. die trinken auch nicht gerne Alkohol, aber man wird immer in so eine in so eine Richtung gedrängt, wo, äh, wo es ist, wenn man keinen Alkohol trinkt, äh, was, was ist denn das? Versteht du keinen Sport? Naja, richtig. Ja, ja. Und äh, ich habe da selber so meine Probleme mit gehabt. Ich habe auch in meiner ganzen Jugendzeit nicht großartig Alkohol getrunken. Ich muss auch zum Glück nicht Alkohol trinken. Mhm. Ähm, und ähm, ich kann selber sagen, es ist schwierig, wenn man mit Leuten zusammen ist, die eher so darauf erpicht sind, zu sagen, am um Wochenende da bricht bei mir alles raus, denn ich hab ein bisschen Flüssigkeit zu mir genommen. Dann ist das schon manchmal ein bisschen... Ja, ich ich kann das nachvollziehen. Also ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also ich bin ja. da auch so äh, eher veranlagt. Also ich trinke zwar mal was, aber ich trinke das halt äh, eher als Genussmittel wirklich in Grenzen ja. und äh, ich merke dann halt auch sofort, äh, wenn ich mal ein Glas Bier getrunken habe, dann merke ich das, weil ich trinke halt so okay. wenig effektiv, dass ich, äh, ja, dass ich das dann schon zumindest spüre, ja. Ja. ja je so. weiter man auch südlich steht und du wohnst ja etwas südlicher, desto stärker wird das Bier, glaube ich auch. Das genau. Ich höre von, ja. hör von vielen Leuten, Milch <lacht> oder Pilz. Und Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von von äh, Bier. Machen jetzt wahrscheinlich viele mhm. Feinde. Einfach im Gegensatz zu äh, bayerischem Bier von unten eigentlich wirklich viel plörre schmeckt. Mhm. Also wenn es dann ganz nach Bayern runtergeht. Aber kann ich nicht bewerten, weil für mich schmeckt alles scheiße, was nach Bier schmeckt. Schon ja. mal einfach zusammengefasst. Steffen, <lacht> ähm, was hast du ja. in letzter Zeit, hast du in Olabor Zeit gehabt, etwas zu konsumieren, um mal zu unserem Hauptthema von unserem Podcast zurückzukommen? <lacht> Ich hab, äh, was habe ich denn so konsumiert in letzter Zeit? War ja, Comics <lacht> <lacht> im Urlaub, im, im Urlaub. Das ist aber dann eher was für den anderen Podcast, äh, äh ja. Äh, ja, ja. Aber du hast doch schon mal eine Serie geguckt oder sowas. Ah ja, habe ich, doch, habe ich, äh, natürlich. Weil du das auch schon mal irgendwann erwähnt hast. Und meine Freundin kam dann irgendwann damit an, die Serie soll gut sein. Hat sie ja. gehört? Das ist ja immer schon mal so ein Kriterium. Und deswegen haben ja. wir im Urlaub angefangen, weil das da ging über Netflix, äh, Orange is the New Black. Ah, ja, haben hast du ja schon gehört, mal gehört, ne? Hast, hast du schon mal gehört von kann, kann gehört das denn Blut gewesen ja. sein. <lacht> ja, ja, der Herr an der anderen andere Leidung ist das. Also nicht der dritte, <lacht> sondern, <lacht> ja. <lacht> da äh, da ja, muss ja, erst die Freunde kommen, damit du Geschmack kriegst. Mann, Mann, Mann. Nee, es, es gibt auch sehr. Da, da überlege ich mir das mir auch so mal anzugucken, aber ich glaube, ich, da war ich jetzt halt äh, fest davon überzeugt, dass sie das auch mitgucken würde. Und dann dachte ich mir so, ja. lass, lass ihn mal kommen. <lacht> Irgendwann. Okay. Und dann haben wir das haben wir das geguckt. Ja, äh, die erste Staffel haben wir komplett gesehen jetzt. Und? Urlaub und ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt ja, mir sehr, sehr gut. Hab ich Bitte? doch gesagt. Hast du gesagt. Also was hat dir denn am besten gefallen? Ja, tatsächlich so ihre Rolle da drin, wie sie dann so praktisch äh, aufgeht da. Also das heißt, äh, sie kommt ja da rein als als wirklich eine, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und ähm, ja, wie sie sich dann, oder wie sie dann so ihre Weltanschauung dann praktisch so transportiert auf das Leben im Knast. Also das ist schon irgendwie ein sehr witziger Prozess, der da findet, ja. Hm. Ähm, ich kann nur so sagen, in der zweiten Staffel geht der Fokus ein bisschen zurück, dann ist sie nicht mehr so krass im Vordergrund, weil ich finde, es gibt ja auch sehr viele andere gute Charaktere, ja, ja. die da drin vorkommen, also wie das zum Konzept? Beispiel Red, die Schauspielerin, finde ich super toll, und äh, auch deren Roller, also ist diese russische rothaarige Köchin, die auch, hm. glaube ich, eine bekannte Schauspielerin ist, ich weiß gerade den Namen natürlich nicht. Oh. Ähm, oder ähm, auch hier die äh, Spanierin die glaube ich weiß nicht ist in der ersten ist in der ersten Staffel schon irgendjemand schwanger es ist so spoilerfrei wie möglich jetzt gefragt äh, äh, äh, ja ist genau richtig ja mhm. okay äh, gut, dann, äh, der, der, <lacht> das finde ich auch ganz interessant, ja, also ich finde, da sind ganz viele interessante Entwicklungen drin und äh, es wird mir auch nicht langweilig, auch in der Staffel zwei oder drei, wo es durch immer so Hänger gibt, aber wahrscheinlich ja, ganz nett. Ja, das das Konzept da. war ja schon in der ersten Staffel da, dass die praktisch äh, in jeder Folge eine andere von den Inhaftierten praktisch so ein bisschen näher beleuchten, deren äh, Vergangenheit, wie... Wie die dazu gekommen sind und was passiert ist, dass sie jetzt im Knast gelandet sind oder so mehr oder weniger. Ja? Also, es wird ja. so ein bisschen der Hintergrund äh, beleuchtet, wo sie eigentlich herkommen. Ja. Okay. Ähm, ich hätte auch äh, eine Serie. Ich habe aber diesmal mhm. äh, auch wieder von demselben Anbieter, aber diesmal, es, es gibt so etwas. Wir, wir, wir, wir werden echt im Netflix-Podcast. aber Es ja, ist, das das ist, ist halt im Moment drauf. das Geilste irgendwie. Ich weiß halt nicht. <lacht> Ich wollte aber dazu sagen, äh, ich habe diesmal aber eine negative Sache. Okay. Ich habe nämlich die Netflix-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt eine Folge lang angetan. Äh, auch mit meiner Freundin, also da ist parallel zu uns beiden. Und weil wir Aha. einfach dieses Bild gesehen haben, habe ich gedacht, okay, mach's es mal dran. Dann mache ich diese Serie an und sitze da so und denke mir so mit jeder Minute, ach, ich mag es überdreht, aber das ist mir wirklich zu. Also ich erkläre ja. kurz die Handlung. Kimi Schnitt und drei andere Frauen sind äh, seit 15 Jahren in einem unterirdischen äh, Bunker gefangen von ihrem Priester. Sie also sind in so einer Art Sechse mit reingekommen und haben die Welt nicht mehr gesehen. Und ähm, werden dann halt sozusagen nach 15 Jahren befreit, das ist der Einstieg der Folge und müssen damit ja richtig, mit der klaren Realität klarkommen. Die drei Frauen, mhm. ihre drei befreundeten Frauen, fahren wohl in den Bunker zurück. Aber sie bleibt draußen und will ihr Leben weiterhin leben und versucht dann halt, sich durchzuschlagen. Das heißt, die Komik soll sich irgendwie, so habe ich es jedenfalls gedacht, daraus ziehen, dass äh, Kimi Schmidt schon lange nicht mehr... Äh, also seit 15 Jahren die Oberwelt nicht mehr gesehen hat. Also der Priester hat auch irgendwie sowas gesagt wie, ja, äh, oben ist alles aus, ist Apokalypse, alles brennt, sonst was, können da nicht hochgehen. Und ähm, naja, Kimi Schmidt freut sich, wenn das alles noch da ist. Zieht sich auch so ein bisschen an, als wäre vor 15 Jahren äh, die Zeit stehen geblieben. habe auch mhm. gedacht, diese Unterschiede bezüglich das ja das Denken von vor 15 Jahren. Und jetzt würde ein bisschen mehr rausgearbeitet werden. Aber gar nichts. Das ist einfach mhm. nur total übertrieben. Sie trifft dann, äh, sie kriegt dann irgendwie eine Wohnung über eine Familie, die so ein bisschen aussieht wie die Simpsons-Lady, äh, die Katzen schmeißt mhm. Und äh, hat dann da einen schwulen Mitbewohner, der unbedingt äh, der seine Träume schon aufgegeben hat, aber jetzt äh, durch Kimi Schmidt äh, sich überlegt hat, hey, warum versuche ich nicht bei König der Löwen Simba zu werden oder sonst irgendwer. Und mhm. singt dementsprechend auch immer zwischendurch und äh, Ach nee, nee, also ganz ehrlich, ich habe mich so Fall innerlich dabei. aufgeregt, als ich geguckt habe, so innerlich aufgeregt, und jetzt kommt das Schlimmste. Ich drehe mhm. mich rechts auf dem Sofa zur Seite, guck meine Freundin an und die sagt nur, dich ja voll toll, die sein, und hab gedacht so, ah, Geschmäcker sind unterschiedlich. Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Und jetzt ist es aber mittlerweile sein. so dass die Serie ja. ich nach Hause ich bin gestern nach Hause gekommen von der Arbeit mach die Tür auf und höre diese los. Stimme von Kimi Schmidt und denke mir so oh da läuft ja Kimi Schmidt im Fernsehen so diplomatisch wie ich konnte na das ist ja Scheiße <lacht> <lacht> egal jetzt gibt doch der Sendung eine Chance du hast ja nur die erste Folge gesehen wenn ich das richtig verstehe ich habe auch ich habe auch gut ich habe nicht nur die erste ich wollte jetzt nur die erste Folge zur Bewertung ranziehen weil die zweite Folge so. habe ich mir auch noch angetan ich weiß, wenn ich eine Serie finde, wo mich das Ziel schon so krass abtönt, da brauche, kann ich die auch, also, es muss, auch, ich kann hier nicht ja. immer diese Seriendiplomatie machen, wo ich sage, gibt es Serie mal noch 15 Folgen Chance, dann passiert nee, was das kann man nicht, aber. Äh, bei Lost, gibt der, gibt der Lost doch mal bis zum Schluss eine Chance, und dann es nicht scheiße. Das ist kacke. Das ist Schmidt Schmidt ist scheiße, weißt du? Das muss ich mir als Mann nicht angucken. Das ist mit so richtig, richtig krassen Farben, als hätte da irgendjemand alles mit Graffiti angesprüht, aber nicht mit dem guten Graffiti, sondern mit Hello Kitty Graffiti. Und das muss ja nicht sein. Das ist einfach... Ach, ich, ich kann mich so darüber aufregen, weil... Ich, äh, nee, sag keinmal sag, sag, sag, sag, schnell hinter dann der Hello Kitty Graffiti. Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass ich das überhaupt einmal rausgekriegt habe, da bin ich schon stolz auf mich. Ja, ich habe das jetzt nicht nur mal <lacht> extra einmal. Ähm, also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, um jetzt ein bisschen runterzukommen, Natürlich wird es auch für diese Sendung eine Zielgruppe geben. Ich glaube, ich hatte den, ähm, Fortsetzung -Voll Podcast gehört und die Frau in dem Team da, die hat, glaube ich, auch gesagt, oh, das ist ja, glaube ich, ganz nett, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt Angaben ohne Gewehr. Ähm, okay. Aber ich muss sagen, ich gehe jetzt mal einfach von meinem Stereotypen denken aus, für Männer, für dich, wir beide brustkopfenden, äh, Bier am Kopf zerplatzenden, äh, typischen Männer, die äh, weil meistens Comics lesen und sich in ihrem Zimmer verstecken, ist das auch nichts. Das ist okay. was für Frauen, die auf TÖfTöf Töf und Deko und sonst was stehen. Aber das nicht, wo ich sagen würde, Mann, jetzt muss ich mir Kimi Schmidt noch dabei angucken, wie sie fast ihren Job verliert, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, das war in der zweiten Folge, das ist schon wieder so, neben 60, da habe ich schon keinen Bock, mir die Hand noch wieder zu geben, ganz ehrlich. Wahrscheinlich weiß ich es sogar, ist mir auch egal. Nee, mhm. absoluter, ich muss auch mal sagen, für, für mich als Typ und vielleicht auch für die Typen allgemein glaube ich nicht, für Frauen, die in diese bestimmte Richtung mögen, ist es, glaube ich, okay. So. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, das diplomatischste, was ich sagen konnte, ohne so Scheiße und was für eine Kacksendung äh, einzubringen. Hör, das ist doch mal äh, toll, ob man auch eine Netflix-Serie zerreicht, oder? Ja, hören Sie Basti, den, den, äh, der TV-Serien. <lacht> <lacht> <lacht> Könntest du Pönack noch? Pöni noch? Ja, kennst du, oder? Ja, natürlich, natürlich. Der sagt eins, äh, um, äh, Ich habe ja. auch ich habe auch, äh, jetzt, jetzt kann ich ja wieder ein bisschen Meta-Meta ähm, werden, also referenziell. ich habe bei uns sogar mal die letzten Folgen, weil jetzt wir so lange Pause hatten, habe ich gedacht, so machen wir mal eine kleine Qualitätsprüfung unserer Sendung. <lacht> Und ähm, ja, ich muss äh, ich muss mir irgendwie, irgendwie muss ich mich technisch da auf einen besseren Stand bringen. Also ich so. sage mal, inhaltlich bin ich okay, aber ja. technisch ist bei mir so, egal, genau andersrum, ich... <lacht> das ist okay. Manche man, man sagen lieber technisch einwandfrei und inhaltlich kacke als andere. Ähm, nee, eigentlich ist es so: ich habe mir die Folge mal angehört und ich finde, wir beide hören uns wie zwei, wie, wie soll ich sagen, wie zwei äh, ältere Herrschaftsformen an, vom Stil her. Ich höre mich an wie Onkel, aber jemand unter Onkel Adi, der bei Onkel Adi in die Rhetorik gegangen ist von der Tonqualität, der ist immer so, äh, schall, äh, denk ich mir die ganze Zeit boah, der Typ geht mir so auf den Sack. Und du bist daneben eher so, mit deinem schönen Duktus, ne, kommt ja aus dem Osten, hört man so ein bisschen raus, nicht mehr so. Das ist so, als würden DDR-Würfer zusammen mit einem Altnazi zusammensitzen und versuchen, die neuen, Welt mit irgendwelchen Sachen zu beschreiben. Dann habe ich schon überlegt, daraus müsste vielleicht ein extra Comedy-Format machen. Ich glaube, ich schreib mir dazu auch noch was auf. Okay. Ich klinge echt immer so, als wäre ich total Nazi-Übersteuert und denke mir jedes Mal so, ich muss doch irgendwas dagegen machen. Jedes Mal denke ich, es funktioniert, das, äh, dann kann ich, mir ich trotzdem wieder darum. Dir ist schon bewusst, dass das jetzt diesmal noch schlimmer klingt, ne? Ja, natürlich <lacht> ist das jetzt noch schlimmer. Jetzt hat es wenigstens Telefonqualität. Jetzt kann ich wenigstens sagen, ich brauche nicht gerne am aber auch. Aber mit einem normalen Mikrofon sollte das doch oh, besser funktionieren. Oh, und ich bin auch, äh, dass bei äh, meinen sonstigen Sachen hier äh, YouTube Channel oder sonstigen Sachen, dass ich da auch besser klinge, aber irgendwie Podcast habe ich immer das Gefühl, also das liegt auch nicht an dir, das liegt irgendwie daran, dass genau für Podcast das Mikrofon wahrscheinlich sagt so, nee, für den Scheiß gebe ich mich nicht her. Ja. Nee. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich liebe es ja Ankündigungen zu machen und sie nicht einzuhalten, deswegen müssen ja, genau. wir sowieso ein paar Sachen äh, nachholen. Ähm, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht vielleicht nachholen, vielleicht kündigen wir sie auch jetzt nur an. Ähm, eine Sache, die müssen wir definitiv noch machen. Wir haben ja diese Aktion mit halbes Ei gehabt, damals mit den mhm. Wochennotizen. Ähm, ja. Jetzt, da wir uns ja langsam wieder zusammenfinden, uns wieder annähern, unsere zweimonatige Beziehungspause ähm, überstanden ja, ja. haben. Ja. Auch sehr spontan. Also wir haben ja nie wirklich daran gedacht, eigentlich eine Sommerpause zu machen, aber dann waren wir beide einfach zwei Schlümpfe die sich gedacht haben, ja, jetzt haben wir zweimal Urlaub nacheinander, das haben wir ja gut geteilt, und dann haben wir uns wirklich fast zwei Monate aus den Augen verloren. Mhm. <lacht> ähm, mal aber mal, ich habe das nicht. mal kurz das, das, das Hallo über den Äther geschickt, aber das war es dann auch schon. <lacht> das war es dann auch schon. Sonst ist da, das war das wirklich eine fast ungeplante, typische Sommerpause, die man halt so kennt. und mhm. ähm, Bisschen später ja, als bei anderen, so. aber egal. Ja, ich wollte die Wochennotizen ja noch äh, zu mir hier zu Hause einladen und dann dich vielleicht dann auch äh, gleichzeitig dabei haben, damit wir auch mal ja. äh, endlich unseren Gastanspruch erfüllen. Ich werde jetzt wirklich nach diesem Anruf äh, die Wochennotizen selber anschreiben, wann sie denn können mhm. und dann äh, äh, frage, gebe ich dir die Daten mal durch, Steffen, und wir gucken dann, entweder machen wir das dann zusammen oder wir, ich mache das halt in einem Einzelinterview und wir schalten das dazu, was halt am besten klappt. Das muss man halt ja. einfach schauen. das sehen wir dann. Und ähm, da wir ja auch das Thema Podcasten haben, äh, ist jetzt die Frage, das ist natürlich das wenn wir das jetzt auch air machen, aber darfst du hast mir darüber reden, du hast ja auch irgendwas vor. Da hast du mir auch mal irgendwie über Twitter so einen Termin geschickt. Darf man darüber reden oder soll man das jetzt um ihn lassen und du willst nicht drüber sprechen? Was? Oh, ich weiß gerade überhaupt nicht, um was es geht. Ja, du hast mal an mehrere Leute eine Nachricht rumgeschickt, bei dem es Ach darum geht, dass... Das, ah, ja, ah das. jetzt. Jetzt, jetzt, ja, äh, ja doch, das, sprechen, kann man, das kann man natürlich mal kurz äh, äh, hier einstreuen sicherlich ja äh, ich muss nur mir kurz eben die Daten dazu aufrufen weil sonst äh, erzähle ich wieder nur Quatsch und das ist dann auch nicht das Gelbe vom Ei äh, deswegen red doch noch mal kurz weiter ja, dann. Das hast du sehr gut überwünscht. Also man merkt auch gar nicht, dass du jetzt was anderes machen musst, während ich rede. <lacht> ähm, ich oh, kann das nicht. Ich, ich kann das nicht gleichzeitig. So. Mach doch nichts. Ähm, ist der Henning Mertens, ist das der vom äh, von dem äh, Fortsetzungsfolk-Podcast und sowas? Nee. Okay, wir haben nichts zu tun. Ach Achso, wie hieß denn der nochmal, den du gemeint hast? Der von. Äh, Okay, nee, Entschuldigung, Dann war ich jetzt gerade, ich habe gedacht, Henning Mertens, ich habe nur gerade was gesehen, habt da gesagt, der folgt mir jetzt irgendwie auf irgendwas und das wäre der gewesen. Wie heißt der nochmal, der von Fortsetzung folgt? Äh äh äh Ja, genau. Ich, der <lacht> Der uh, Rage, genau, der Theo ja. Rage. <lacht> genau. Theo Rage, genau. Theo so Rage. Rage. Ähm, ja, genau, also es gibt äh, einen es ah. gibt also, es wird einen ähm äh, äh, äh, einen Pott Appler Workshop geben. Pod Appler nennt Appler? sich hier ja Appler wie das äh, äh, Apple Alkoholgetränk. Ja, ah, dran, okay. äh, mhm. Apple Wall. Und das ja. äh, diese aus diesem äh, Ja, da hat sich eine Gruppe zusammengefunden und äh auf, aus mehreren Podcastern hier aus der Region. Und da ja. soll es halt einen äh, Podcast Workshop geben. Und zwar soll das wohl jetzt sein, am Samstag, beziehungsweise am Sonntag, da läuft im Moment noch so eine kleine Abstimmung, und zwar Ende November. Okay. Wenn ich das richtig verstehe. Also die genauen Daten wird es dann noch irgendwie geben, die werde ich auch über meinen Kanal weiterhin verteilen. Und, ja, Ich bin auch die hier prominent machen. Genau. Und das ist, mhm. das ist halt, das ist halt eine, eine Zusammenkunft, ich weiß jetzt nicht, wie viel uns zuhören, die auch selber sich mit Podcasts beschäftigen. Äh, ja. Das, so ein Workshop ist halt ein, ein, ein Erfahrungsaustausch. Mehr ist es im Grunde nicht. Also das heißt, okay. äh, Leute wie ich, die jetzt äh, technisch einfach noch ein bisschen was dazulernen können, können sich da jetzt einfach mal beraten lassen von Leuten, die das äh, schon länger machen oder sich da schon tiefer äh, mit beschäftigt haben. Und äh, ja, ich, ich, ich hoffe mir da einfach ein bisschen Hilfe, dass ich da so ein bisschen Weiterkommen, was das Technische angeht. Dass ich da vielleicht ja. noch ein bisschen was verbessern kann. Ja, genau. Oder für manche Krücken wie mich, also ich versuche eigentlich zu kommen, die dann wirklich versuchen wollen, überhaupt mal was technisch auf die Reihe zu kriegen. Genau. <lacht> Auch wenn so, ich einen Podcast oder. gemacht habe, interessanterweise. Jetzt habe ich das Gefühl, Ach, dass Ach, du willst ja so kommen, drin. ja? Du willst ja tatsächlich kommen? Also ich versuche auf jeden Fall, es, es klang sehr interessant, vor allem. Ähm, ja, Steffen, was, was wäre denn jetzt, wenn ich hier am, am Telefon sagen würde, ich komme ja nicht? Das ist ja jetzt auch ein ja. Grund zu kommen. Das ist ja, hast schon eine <lacht> ein, Etage 13 Hörertreff. Also ich meine, Etage 13 ja. Hörertreff sind wir beide, aber das ist ja auch jetzt egal. <lacht> Etage 13 Machertreff. <lacht> jetzt, Etage 13 mal wieder live. Ja, das könnte man natürlich ja. dann ja. auch direkt wieder einschieben. Ja, ja, ja klar. Das, das sollte man. sagen. man könnte sogar... Ich meine, ich habe Munkeln gehört oder sind auch eingeladen, Leute aus anderen Podcasts, die du ja vielleicht auch mitmachst. Ähm, vielleicht könnte man ja auch ein Mashup machen oder so einen Riesen-Podcast mit ganz vielen Leuten. Mein Gott, man könnte so viel machen, Steffen. Ja, müssen wir mal gucken, ob die alle Zeit haben. Das ist immer mit der Zeit, ist es bei denen natürlich immer so eine Sache. Briefsturm ist am Wochenende so gut wie nicht verfügbar. Deswegen okay. ähm, ist das immer schwierig. Die Uni. Bei Uni, guck mal, wie es aussieht, ob die dann ob da ambition hat, weil vorrangig, wie gesagt, es ist es ist so, so ein Erfahrungsaustausch. Ein bisschen Networking ist natürlich mit dabei. Äh, schauen wir einfach mal. Also, guck, wir gucken. Ja, Aber nichtsdestotrotz, wenn du einmal in der Nähe bist, kann man ja gucken, dass man dann nochmal irgendwie was zusammenkriegt. Ja, Also irgendwie schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ich bin auch ich noch bin nicht auch ganz... Ja. Sorry. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, dass äh, ob, ob und äh, ja doch ob ich zum dies äh, wie heißt denn jetzt? Comic Action? In, In Essen. Ja. Mhm. In Essen. Also das ja. war ja auch, auch schon mal eine kleine Gelegenheit, sage ich mal. Du hattest ja letztes Jahr vorzukommen, da hat dir die Bahn strich durch die Rechnung gemacht hat man ja. dieses Jahr überhaupt das auf dem Plan auf dem Schirm? Nee, es gibt ja es ähm, gibt ja auch noch die Comic cons die bald kommen werden und ja. äh, da wollte ich, das hatte für mich eher Vorrang als die Comic Action das äh, das eine Mal. Äh, aber ja, gut, das, gut, das, das ist jetzt halt das ist jetzt halt also der andere Termin, der ist mir jetzt sehr nah am äh, ähm, an diesem besagten Podcast Podcastler Wochenende. Und ja. das ist bei uns in aller Regel eigentlich nochmal so eine Woche, wo wir Urlaub nehmen und vielleicht nochmal wegfahren. Von daher kann ich da gerade gar nichts festmachen. Also mit, mit deswegen plane ich mit der äh, Comic-Con erstmal überhaupt nicht. Ja, okay. zumal, die, zumal die Tickets ja derzeit auch schon fast ausverkauft sein sollen, habe ich irgendwo gelesen. Also äh, ja. ja, keine Ahnung, wie viel da dran ist, ob das nur ein Marketing-Gag ist, sozusagen hier alle Tickets schon ausverkauft, auch also die regulären. Ja. Aber ähm, ja. Hat mich zumindest gelesen, hat man irgendwie angekündigt, dass es dann nicht mehr so viel gibt. Die muss man wohl auch vorher online bestellen oder was. Deswegen, mhm. da halte ich mich einfach mal noch zurück dieses Jahr. Man merkt nun, liebe Hörer, wir sind wieder voll im äh, Thema. Wir verlassen das Comic-Ding recht wieder. Ja, sorry, <lacht> ähm, aber. ja. Nee, kein Problem. Das, ich äh, wollte nur inzwischen sagen, was ich gerade bei dir sehen kann. Im Moment sind es ungefähr 17 Teilnehmer bei dem Pod-Workshop, wenn die kommen wollten, ne? inklusive dir. Ja. Wobei mein eigener Name auch mit drin steht. Da gibt es wohl noch einen zweiten Typen, der so heißt. Ja, stimmt, das sehe ich auch gerade, ja. ja müssen wir mal gucken. Also, äh, wie gesagt, also würde mich freuen, wenn das klappt, wenn du da auch kommst. Ja. Aber äh, ansonsten, wie gesagt, hätte ich äh, wäre bei mir dann nochmal, also wenn wenn noch eine Veranstaltung im Rohrport ist, ja, dann wäre es tatsächlich die Comic Action. Wie gesagt, ja. da bin ich noch so ein bisschen äh, am überlegen gerade, ob das, ob das Sinn ergibt. Aber auch selbst wenn du jetzt nicht äh, zur Messe kommst, vielleicht kann man sich ja trotzdem irgendwie treffen. Schauen wir mal. Ja. Ich würde sagen, das klären wir doch äh, nach der Aufnahme. bevor. Ja, das tun wir klar jetzt klar klar hier klar nicht öffentlich, bevor man da uns festnagelt. Die Leute sollten ja wissen, wo sie uns erreichen können, damit wir auch fleißig autoklammer ja. kaufen können. Egal, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Ja, äh, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas auf dem Kerbholz, was interessant ist, was ich gerade noch so äh, medientechnisch neben Comics mache? Ja, ich ähm, habe es zwar schon mal im Podcast erwähnt, aber ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen in die Hearthstone-Sucht zurückgefallen. Das ist dieses tolle Online-Kartenspiel, von dem ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt hatte. Kann ich im Moment auch nur wieder empfehlen, es gibt da neue Karten und sonst was ähm, sollte sich jeder mal wieder angucken. Das Spiel ist ja halt selber kostenlos. Und äh, da es meine Freundin geschafft hat, meine Playstation zurzeit kaputt zu machen, so bin ich ein bisschen auf... Ich habe auch nicht eine neue Playstation. Du hast eine Kleine neue? Freundin. Nein, eine neue so, Playstation. Ja, also da muss ich mich jetzt noch recht entscheiden. Neue Playstation oder neue Freundin? <lacht> das ist schon ein Entweder-Oder-Nein. Also ähm, wir gucken, ob wir vielleicht das noch repariert bekommen. Der Anschluss ist hinten ein bisschen kaputt. Aber seitdem bin ich halt wieder ein bisschen mehr im Computerspielfieber Und überlege auch, hier ist jetzt ein kleines Announcement hier. Das ist ja das, wo, in welchem Bereich wir auch gerade sind. Announcement, Ankündigung. So auf Deutsch schrecklich. Ähm, überlege ich auch vielleicht noch... Ähm, kleinen der Komiker Gaming Channel äh, extra aufzumachen für den ganzen Kram. Aber das passt ja nicht ganz in meinen Kanal rein, weil da bin ich ja gerade zur Zeit auch mit Fear the Walking Dead beschäftigt. Fällt mir gerade ein ja. könnten wir auch kurz drüber sprechen. Doof. Also ich jetzt gar nicht daran gedacht habe, dass ich irgendwie das, womit ich im Moment am meisten Zeit verbringe, nämlich Audio Kommentare zu machen. Mhm. Ähm, also ich habe ein äh, Genre für mich wiederentdeckt, was ich ganz interessant finde, was aber auch anstrengend ist. Ähm, ich mache im Moment zur Zeit, um auszuklären, schaue ich mir auf Amazon Prime die Fear the Walking Dead Staffel an. Die ist jetzt neu mhm. rausgekommen. Vor drei Wochen hat es angefangen. Es gab jetzt leider schon eine Woche Pause, weil in Amerika Feiertag war. Mhm. Ähm, worum geht es bei Fear the Walking Dead? Fear the Walking Dead ist die ähm, Prequel-Serie, also die Vorgängerserie zu... Walking Dead und ähm, spielt im Endeffekt in einem anderen Teil von USA, äh, wo gezeigt wird, wie gerade diese Zombie-Apokalypse ausbricht, während The okay. Walking Dead ja eher so angelegt ist, dass The Walking Dead schon die ähm, die Kacke am Dampfen ist und die okay. Leute jetzt schon okay. zurechtkommen müssen. Ähm, Wer spielt damit. Ich versuche es auf den Kopf zu kriegen, weil du weißt, Namen und ich sind immer... Aber ich habe mir jetzt öfters Folgen anguckt, immer wieder aufgeschrieben, ich müsste langsam drauf haben. Also, wir haben da eine Patchwork-Familie, bestehend okay. aus der Mutter Madison. Die ist die Mutter von Nick, einem drogensüchtigen Jungen. Und Alicia, das ist die Tochter, die ist so... Ja, die hat zwar einen Freund und ist ein bisschen pubertär, aber sonst kann ich die jetzt auch nicht als interessant bezeichnen. Und wir haben den ähm, befreundeten Mann, aber nicht den Vater von den beiden. Das ist der gute, so, da führt es nämlich schon fast wieder auf. Ne, ich wusste Travis. Travis genau. Und mhm. ähm, Travis hat halt auch noch eine Ex-Frau und das Kind, da weiß ich den Namen gerade nicht, die er zum Beispiel jetzt auch noch abholen will, damit die irgendwie wegkommen. Jetzt in den ersten drei Folgen hat es ein bisschen rauskristallisiert, dass die auf der äh, in die Wüste fahren wollen, um einfach äh, in Sicherheit zu sein. weil Man fährt ja gerne in die Wüste, wo es kein Wasser gibt, keine Nahrung, aber wenigstens auch keine Zombies, brauchen wir. Ähm, okay. Und äh, die Serie finde ich an sich ganz gut. Der Spannungsaufbau ist ganz anders als wie bei The Walking Dead. Es dauert alles ein bisschen länger, aber hier sind die Zombies halt noch in Einzel... Also eine, ein Zombie ist schon krass, weil die wissen ja auch nicht, worum es geht. Ne, die, die, gehen manchmal auch noch so auf die Zombies zu, als äh, wären das irgendwie, wäre das eine Krankheit oder sonst irgendwie, die müssen halt gerade noch damit zurechtkommen. Und wichtigste ähm, krasse Neuerung ist halt, wäre ja bei The Walking Dead das Militär oder die Polizei überhaupt gar nicht drin vorkommen, äh, ist jetzt zum Beispiel in der letzten Folge zum Beispiel das Militär auch aufgetaucht und ich frage mich dann halt so, es muss ja auch irgendwie passiert sein, dass das Militär ähm, in dieser Apokalypse verschwindet, weil in The Walking Dead haben wir ja so gut wie gar keinen, ne, gar keinen Einfluss mehr. Ja. Und ähm, das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge geklärt. Ja, und ähm, ich mache halt Audiokommentare, und äh, dieses neudeutsche Recap, also ich mache da nochmal, mal äh, sag dann nochmal, wie ich die Folge fand und gebe nochmal so keine ja. Zusammenfassung, aber das Audiokommentar ist schon krass, weil du kennst das ja vielleicht. Wenn man, neudings, äh, man heutzutage sich Serien und sonst irgendwas anschaut, dann guckt man das meistens nebenher. Mhm. Man macht auch immer so auf dem Handy und ist total im Online-Modus und macht noch tausend andere Sachen. Ähm, aber hier ist es so: bei dem Audiokommentar muss ich ja im Endeffekt gucken und gleichzeitig ein bisschen darüber sprechen mit meinem Mikrofon. Ja. Und kann ich natürlich dadurch, dass zwar sage, es zwar ein Audiokommentar ist, aber auf Video aufgenommen wird, kann ich nicht einfach sagen: Ach ja, hm, dann schaue ich jetzt die ganze Zeit mit dem Handy rum. Hat aber auch den Nachteil, ist es ein bisschen unbequem. In, meiner mhm. letzten, in meinem letzten Audi-Kommentar zu Folge 3 ist auch das Tolle passiert, dass mhm. ich kurz bevor der Akku leer war, gemerkt habe, er stand auf eine Minute noch Akkulaufzeit, okay. und äh, die Kamera umgedreht habe, so schnell wie möglich, und schnell an den Strom angeschlossen habe. Das ist alles auf der Aufnahme drauf, kann ich nicht rausschneiden, weil das ist ja die Synchronität weg. Ja. Und ähm, ich finde es mal krass, sich wieder nur auf eine Serie zu konzentrieren, weil ich merke auch so, dann ist es schon krasser bei einem, ne, wenn man wirklich so gebannt ist, dann ist es schon schwieriger, wenn man hundertprozentig seine Aufmerksamkeit auf diese Serie legt, dann kriegt man die auch bewusster mit und mhm. äh, da gibt es auch Stellen, die eher langweilig sind. Ich weiß nicht, ob die langweilig wären, wenn ich mit dem Handy währenddessen rumspielen würde, weil wir sind ja so dran gewohnt, immer nur neben ihr Handy zu spielen. und ja, ähm, verpasst ja. beim Handyspielen verpasst er immer den Anschluss wieder. Also mir geht es zumindest so. Ja, also das bleibt da ich dir recht. Also es ist wirklich so, ähm, man kriegt auch manche Sachen einfach nicht mit. Also ich habe äh. einmal die erste Folge mit so nebenher nur so geguckt und einmal dann halt voll und hat dann gemerkt, so viele Sachen die ich eigentlich verpasst aber Kleinigkeiten, weil ich einfach zu so sehr mit dem Handy beschäftigt war. Und mhm. ähm, das fand ich auf jeden Fall schon mal mega interessant. Und äh, deswegen von mir die Empfehlung, für the Walking Dead, Amazon Prime, schaut euch an. Ähm, wenn ihr euch eine Prime-Mitgliedschaft holt, dann ähm, könnt ihr, ist das auf jeden Fall gratis mit dabei. Also natürlich äh, Prime kostet ungefähr, habe ich auch letztens wieder gesehen, ungefähr 50 Euro im Jahr. Mhm. Umgerichtet auf die Monate ist das sogar günstiger als Netflix in dem Fall. Muss man einfach ja. sagen. Ja, ja, ja. Und Amazon Prime, ohne um jetzt Werbung machen zu wollen, letzter Satz dazu, Entschuldigung, wenn ich jetzt so lange ein Stück rede, ähm, ist, ähm, dass Amazon Prime jetzt auch Offline-Videos äh, anbietet. Das heißt, man kann sich die Folgen runterladen und dann Offline gucken. Und das ist wirklich ein K.O. früher weg. schon mal, aber äh, haben sie irgendwie zwischendurch mal weg gemacht. Okay. Äh, ja, kommt jetzt wieder. Also äh, ja. Hätte ich, ich das glaube, mal vor dem Urlaub gewusst, ne? Naja. Weil <lacht> <Naja. lacht> Netflix hat ja nicht und das ist schon klar. Ja. Dafür ja. war ich überrascht, dass Netflix äh, zumindest in, in äh, Holland frei empfangbar war. Also, äh, Klar, du gehst über die die, die äh, ähm, niederländische Seite rein irgendwie, ja. aber erkennt dann über deinen Account schon, dass du aus Deutschland bist und zeigt dir dann halt auch entsprechend deine Sendung auf Deutsch. Zumindest kannst Gute. du dann so gucken. Also das ja. geht. Ich das habe keine gut. Ahnung, ob da jetzt nochmal irgendwie in der Auswahl eine Beschränkung steht, ja dass es Sachen gibt, die nur in Deutschland laufen tatsächlich, die dann in, in Holland jetzt nicht... Äh, gar nicht erst eingepackt werden. Ich denke, es so einen Tatortreiniger oder sowas. So, so eine Produktion halt, die aus Deutschland kommt. Ja. ja. Äh, ob vielleicht, das dann da äh, funktioniert hätte, weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Aber äh, so das Allgemeine äh, funktioniert ganz gut. Vielleicht ja. werden auch extra Sachen angezeigt. Äh, vielleicht werden manche Kifferfilme in Deutschland nicht gezeigt, die in Holland mhm. mehr gezeigt das ist natürlich jetzt Klischee-Denken, weil ich kann nur sagen... Stimmt, äh, wenn in Holland konnte ich auf einmal die TV-Serie gucken. Gibt es die nicht in äh, Deutschland? Habe ich, auch nicht <lacht> also. hab ich, denn, ich, ich noch nicht geguckt. Achso. Ich kann nur zum Thema Drogen, ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Folge hatten, kann sein, aber ich sage mal ganz kurz, habe ich mir einfach mal, ähm, wenn man so Samstagabends noch zu Hause ist und die Freundin schläft, guckt man sich manchmal richtig blöde Filme an, wie ich gestern Hostel 3. Boah, ja. Egal, habe ich mit drin abgebrochen. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich... Ähm, gibt es einen Film, eine Dokumentation, Anführungszeichen Dokumentation, zum Thema mhm. äh, Kiffen. Da hat einer 28 Tage lang nicht gekifft und dann 28 Tage, Tage lang durchgekifft. Und leider ist dieser amerikanische Film sehr darauf angelegt, zu sagen, dass Kiffen gut ist. Und ähm, ja, das ist mir dann auch ein bisschen zu einseitig. Und äh, da heißt Super mhm. High nur auf diesem Thema Super High Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal erzählt. Deswegen mhm. nur mal ganz kurz das erwähnt. Das wäre jetzt so die Klischee-Dokumentation, die mir einfallen würde, Frau Holland. Ja, <lacht> Ja, ja, cool. Sag dir noch mal, Steffen, hast du noch irgendwas im Köcher? Ich, na gut, ich wollte dann halt auch noch meine Podcast-Empfehlung abgeben. Oh, ist mir oh, oh, schon weit. Direkt, direkt, na, ja, du hast das schon gemacht. Was habe ich denn? Ach nö, ich habe nur gesagt, was in den Folgen passiert ist, meine Podcast-Empfehlung. Cool. Aber das kannst du als Podcast-Empfehlung abpacken. Ich wollte eigentlich gar nicht so was populäres wie Radio Nukular, wo ich jetzt nochmal sage, Ach, cool. oder bei die empfehlen. Du weißt ja, das ich, war jetzt ich, nur, nur ein Podcast. Eine, eine, eine Folgenrezension quasi. Ah ja. Mhm. ja. Ja, ja, aber Gut. erzähl, erzähl. Ich, ich empfehle dieses Mal den Podcast im Wagen vor mir. Ja. Da geht es darum, dass der gute Stefan, der auch bei dir in der Nähe wohnt, einfach im Auto aufnimmt, was er gerade vor sich sieht. Was für ein Auto. Ja. Also das sind halt immer so ganz spezielle Sachen. Die haben dann irgendwie einen Aufkleber drauf und dann redet er über den Aufkleber, was der jetzt bedeuten könnte und so weiter und so fort. Das ist ein relativ kurzer Podcast. Er kommt auch nicht regelmäßig, also er kommt halt dann, wenn es was zu erzählen gibt, dann ja. äh, berichtet er kurz über das Auto vor sich. Das ist meistens so vier, fünf Minuten, viel länger ist es nicht. Und äh, ja, ein ganz, ganz witziger äh, Podcast, um mal kurz zwischendrin was zu hören. Okay. Genau. Im Wagen ja. vor mir. Im Wagen vor mir. Wer ist das? Wer ist der Stefan? Darf, darf man den Nachnamen sagen oder ist der nur Stefan einfach? Der heißt einfach nur Stefan. Weißt du einfach nicht, das sein? <lacht> Doch, ich weiß den Namen, aber ich, ich weiß halt nicht, ob es... Nee, Stefan reicht. Stefan okay. reicht in dem Fall. Es ist übrigens derselbe Stefan, der der Teddy in der Esel- und Teddy show ist. Ah, okay, aber das ist kein neues Projekt, äh, sondern das ist... Das ist schon ein bisschen heißt, länger, ja. Das gibt es gibt, gibt schon ein paar Tage, ja. Ich dachte, die beiden von, äh, von Esel und Teddy heißen beide Karsten, aber mit Nachnamen Karsten oder? Weil da gab es mal einen Stoffkase. Nee, nee, nee, Da okay. bist du auf Maulzweg. Aber also, die doch, wir haben doch ja, beide die heißen Esel, Esel Müller und Teddy Krzystowski. Ich kann den Namen nicht sagen, Christotsky oder sowas. Aber jetzt hast du doch im Endeffekt einen Nachnamen gesagt. Ja, aber die ja, okay. <lacht> <lacht> Weiter. Ähm, ja, äh, nö, du hast, äh, du hast das im Endeffekt... Fantasienachnamen her. Ich hab... Viele, her von ich hab den, <lacht> natürlich diese Fantasienachnamen. Ähm, ja. ich, äh... Jo, ich, du hast recht, ich brauche eigentlich keine Podcasts, dafür einzigen. Ich habe jetzt äh, umfangreich über das Thema Alkohol-Podcast gesprochen, das soll doch wohl in dem Fall ausreichen. Nachher gehen uns auch noch die Podcasts aus, das geht ja nicht. Aber ich werde mal im Wagen vor mir mal, mal gucken und mal anschauen wie das so ist und ähm, ja, ich habe gerade gesehen, deine Umfrage äh, deine Umfrage für dieses äh, Podcaster-Workshop-Ding, äh, das mhm. ist auch schon abgeschlossen, kann man trotz, man trotzdem, kann trotzdem noch dahin kommen, ne? wenn man dir Bescheid ja, gibt ja. oder wir da Bescheid geben? Ähm, ich glaube schon, also wie genau, es, es, wird, es wird noch mal eine Abstimmung geben oder es wird noch mal okay. eine Anmelderunde geben, sagen wir mal so, wenn das Programm dann richtig steht, diese Abstimmung, die da jetzt äh, praktisch, äh, das war jetzt einfach mal so eine Probe-Richtungsgabe für die prinzipiell ja. interessieren und äh, alles Weitere kommt dann noch. Krass. Ja, äh, wenn Interesse da sein sollte, wo man aus der Umgebung kommt, oder wie ich, überhaupt nicht aus der Umgebung kommt, <lacht> kann man ja mal einfach mal nachhören, weil ähm, ich habe gesehen, das ist in Darmstadt, ne? So, ja, ja. Okay. Äh, muss ich mir auch nochmal überlegen, wie ich das mache, aber kriege ich hin, ähm, ja, ich ich werde ich versuche versuch, mir auf jeden Fall äh, anzutun und äh, würde mich freuen, dann auch mal viele Podcaster kennenzulernen. das ist ja auch mal was Nettes. Ähm, ja. ich habe eigentlich nichts mehr, außer ach so, wir hatten ja vorhin noch Ankündigungen, fällt mir gerade ein. Ähm, ja. Ich bin schon die ganze Zeit am Hin und her Herbelegen, eigentlich äh, ist es natürlich immer schlecht, sowas anzukündigen, damit macht man sich mal selber zurück, aber jetzt für Etage 13, ähm, ich habe glaube ich mit dir mal drüber gesprochen, ich habe früher so Parodien gemacht auf äh, einen ähm, Radiosender. Mhm. Ähm, wo ich gearbeitet habe, wo ich Dinge gemacht habe. Und ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, das habe ich schon seitdem ich meinen ersten Podcast, äh, ich nenne ihn jetzt mal einfach, Filmfreunde, der bleibt noch für später mal als Podcast-Empfehlung, ein ganz kruder Podcast. <lacht> seitdem ich diese gehört habe, habe ich einfach mal Lust, wieder Parodien zu machen und überlege mir die ganze Zeit, ob wir vielleicht einfach, wenn ich es hinkriegen sollte, vom Textlichen und auch vom, vom, weil ich finde, Parodie ist sehr anstrengend bei Leuten, die man nicht kennt, ähm, mhm. vielleicht mal so kleine äh, Parodiedinger zu basteln und die wir dann vielleicht einfach mal irgendwann in den nächsten Folgen mal reinzubringen, weil ich finde, ich finde, das ist so, also ich, ich sehe das dann auch als eine Art Tribut, wenn man Leute versucht, mhm. sich reinzusteigen und sonst was, weil, ähm, ist jetzt fällt halt mir doch wieder eine Empfehlung ein, Scheiße, jetzt wird es ja doch wieder länger. <lacht> ähm, ich habe eine ja, Querverbindung zu etwas, wo ich letztens über Parodien nachgedacht habe. Ich versuche das schnell abzuhandeln. Wir müssen ja auch noch ein bisschen Stoff haben für die reguläre Folge irgendwann. Mhm. Auch wenn das sich jetzt wieder so anfühlt, als reden wir so lange wie eine reguläre Folge. Wir <lacht> ähm, sind so lang wie eine reguläre Folge. Oh mein Gott, Steffen, ich mal. Mhm. wie kann ich mal ordentlich miteinander telefonieren in Kürze? Verstehst du? Woran liegt das? Nicht an mir. Doch. Nee, ganz kurz. TV-Empfehlung. Wer Lust hat, in die Mediathek vom ZDF mal reinzugucken, ich glaube, das ZDF, ähm, und sich mal für ein äh, Format zu interessieren, wo man Prominente oder andere Menschen kennenlernt, dem empfehle ich wirklich das Format Kessler ist. Michael oh, ja. Kessler, hast du auch gesehen schon? Ja, ja, klar. Dann ich sag du mal mehr dazu. Ich habe das Gefühl, ich gehe wieder so lange am Stück, das nervt. Och, <lacht> oh, jetzt habe ich mich wieder in der Ecke. Also es geht darum, dass Kessler, Michael Kessler, bekannt aus Switch, vor allem eigentlich, und früher aus dem Manta-Manta-Film, <lacht> der, äh, schlüpft halt in die Rollen von prominenten Leuten. Das hat, gut, das hat er ja bei Switch schon gemacht. Also, ja. da aber auf eine Parodieform. Und das Konzept genau. der Sendung ist halt eigentlich ein anderes. Äh, er will die, äh, die Prominenten näher kennenlernen, um diesen dann sich selbst Fragen stellen zu lassen. Mhm. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Also, der, Prominente soll sich selbst im Anschluss, das ist dann das, äh, im Grunde das Highlight der Sendung oder der Höhepunkt der Sendung, äh, ähm, selbst Fragen stellen. Richtig, ja? richtig. Und äh, man sieht halt so über die, die Sendung, die geht immer so eine halbe Stunde in etwa, ne? Äh, sieht ja. man halt so, dass er erstmal äh, auf dem Prominenten selbst trifft und so ein erstes Gespräch mit ihm hat und so ein... Personenabgleich, sehen sich die beiden ähnlich, haben die irgendwelche äußeren äh, Merkmale gleich oder ähnlich oder komplett anders und äh, dann macht er sich halt auf die Suche, spricht mit Kollegen oder Verwandten oder sonstigen Leuten und äh, ja, sich auf die Rolle vor, mehr oder weniger und das sieht man dann und dann im Endeffekt äh, gibt es das Gespräch. Genau, super erklärt. Ähm, Im Endeffekt ist wirklich so, Kessler macht sehr viel Vorarbeit mit den Prominenten zusammen, um zu erfahren, wie sie wirklich sind. Und ähm, zum Schluss ist wirklich so, er setzt sich als Spiegelbild des anderen Charakters auf die andere Seite. Und mir ist vor allem eine Folge im Gedächtnis geblieben. Das ist nämlich die Folge mit Michael Mittermeier. Es gibt viele ja. der Prominenten, die ähm, da gesessen haben, oder was heißt viele, zum Beispiel Joachim Lambi, der bleibt halt immer sehr. Der, der Tanzjuror, ähm, der bleibt halt sehr zurückhaltend, man kriegt den mhm. nicht so ganz zu packen, man weiß nicht so ganz, ah, hat das jetzt geschafft, der Kessler auch wirklich so nachzukommen, weil er hat natürlich Charakterzüge rausgearbeitet, die interessant waren, die auch auf den Typen ein neues Licht gezeigt haben, aber Michael Mittermeier hat man sofort gemerkt, den Michael Mittermeier, den, den, der ist davon beeindruckt und der lässt sich auch darauf ein und der fragt auch so, also man muss ja selber also sich selber fragen, und ähm, man merkt auch im letzten Satz, was Michael Mittermeier so rüberbringt, so, dass das eine krasse Erfahrung für ihn war. Und man merkt einfach so, was hinter diesem, ne, wir kennen ihn ja schon alle seit selbst, hinter diesem ins Feld, in diesem Tausendsat, eigentlich dahinter steckt. Und ähm, ich war wirklich, im Moment habe ich es noch nicht geschafft, aber ich würde es auch zu dem Format vielleicht einen kleinen kommentar machen, weil ich es einfach total interessant zu gucken finde. Ich habe mir die Folge jetzt bestimmt schon zweimal angeguckt, weil ich mega interessant finde, was man über Michael Mittermeier, also ich empfehle, Kessler ist Michael Mittermeier mal als Anfangsfolge, um einfach mal zu sehen, was das Format leisten kann. Es mhm. hat noch sehr interessante Experimente dabei. Zum Beispiel macht da auch eine Frau, nämlich Michaela Schaffrath. Macht mhm. da auch, als ist Michaela Schaffrath. Super. Und äh, Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Ja. Das war ein langer Hinweis, warum ich, was ich eigentlich anfangen wollte, eigentlich bin ich nur über dieses Parodieren, dieses Spiegelbild Spiegelbildvorhalten, eigentlich nur auf die Idee gekommen zu sagen, für mich sind Parodien, wenn unser, wenn einer von uns jetzt Etage 13, also in andere Etage 13 nachmachen würde, dann wäre das für mich wie ein Ritterschlag, weil dann hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, sich mit dem Format zu beschäftigen. Und ich versuche gerade, die Podcasts, die ich mir gerade mal so ein bisschen anhöre, so ein bisschen anzueignen und so ein bisschen nachzumachen, so dass andere Leute es. Ähm, das gefällt mir vielleicht auch anhören, weil wir geben natürlich jetzt immer unsere sachliche Podcast-Empfehlung raus, aber wenn ich mir so überlege, wir sagen auch nur, was da drin vorkommen könnte, dann denken die Leute immer nur, ja, das ist jetzt über Kinofilme oder das ist jetzt über Serien oder das sind jetzt einfach zwei Typen, die miteinander sprechen, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin als Podcast-Hörer auch ein Persönlichkeitshörer. Wenn mir mhm. die Sprecher oder die Art der Sprecher die komische Art, wenn er, wenn er irgendwas nicht stimmen sollte, dann ist es mir auch egal, welches Thema das ist, dann bin ich eher geneigt zu sagen, nee, das höre ich mir jetzt nicht an. Ich glaube, ich würde mir sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz wahrscheinlich auch nicht anhören, wenn das wahrscheinlich zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn das irgendwelche zwei Quarktaschen wären. Keine mhm. Ahnung. Äh, zwei Ziegesteinmauerbesitzer, äh, keine Ahnung sind, also wenn es ähm, wenn es Leute sind, die mir gar nicht sympathisch sind, weil sonst wäre es mhm. einfach nur übel aber die sind halt von Grund auf interessant und deswegen ja. hört es mir auch an und so gibt es mir auch bei anderen Podcasts. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist so meine Grundlage. Ja, so ähnlich ist es bei mir auch, ja, genau. Da kann auch jemand einen Comic Podcast haben, wenn, wenn mir dessen, ja, wenn wenn ich mit der dessen Stimme nicht klarkomme, es also auch niemals mhm. einen Angriff auf die Persönlichkeit gemeint ja. sonst irgendwas. Ähm, sondern einfach nur, das passt halt einfach nicht, dann passt halt auch einfach nicht. Richtig, es auch genug ja. gibt genug Leute, die sagen, ey, ich klinge wie Hitler im Podcast, das ist mir zu rechts, oder du klingst wie ein äh, DDR-Funktionär, das ist mir zu links, keine Ahnung. Dann sollen die Leute halt einfach ausschalten. Das ist ehrlicher, als wie wenn man dann noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, dann irgendwie noch rummeckert. Dann, dann passt es einfach nicht. Ist wie, ein Podcast ist wie eine gute Beziehung. Wenn es da im, im, im Bett, also im Ohr nicht klappt, dann lässt man es einfach bleiben. So, ja. so. schönes Schlusswort. Oh, danke. Und, ähm, ja, wer noch, ja, wer, nach, wer noch bis zum Ende anhören will, ist und ich bin gleich wirklich noch am laufenden Band. Ich habe während der Sendung überlegt, wie ich das mache, aber das machen wir gleich auch einfach. Der wird erfahren, wie mein Schreibtisch zurzeit aussieht, so in Audioform. Da gibt es ein Problem. Da gibt es ein Problem. Ich, ja. ich habe keine Zeit mehr. Du hast keine Zeit mehr? Ja. Das habe ich noch nie gehört von denen. Ja, sorry. Jetzt Anfang einer eines Anfangs. Der Tag ist jung und muss noch äh, ja muss erobert werden. Äh, Wie ist das? Äh, Sendung, dass er keine Zeit hat. Ja, hallo, die, die Stunde ist rum. Ihre Stunde ist rum. <lacht> er ist wieder in einem Monat. <lacht> ich bin, ich bin ihr Psychiater, ihre Stunde ist rum. Ja. Na gut, Herr Liebschner, ich war sehr nett mit nein, Ihnen, ich hoffe, nein, Sie machen nehmen nicht das ma nur das machen das. Hallo, hallo, das machen wir tatsächlich mal, aber das machen wir dann mit einer ordentlichen Soundqualität. So. Ja, aber, aber jetzt gerade dass man schreibt sich so schön vollgemüllt und ich wollte. Ja, das kannst du doch dann auch nochmal vorbereiten. Nein, ich, ich räume doch heute auf. Mann. Ja, dann stellst du halt dann das nächste Mal Sachen auf den Tisch und lässt mich raten. Das ist doch doof. Das ist doch ja. gefaked. Das ist doch gefaked. Na ja, das ist, dann wissen die Leute, das wenigstens gleich, dass es gefaked ist. Ich hab schon verstanden. Ich würde sagen, wenn man, <lacht> wenn man Telefon anruft, wir machen es bald wieder im Mikrofon. Da bist du einfach sympathischer. <lacht> ja. Ja. Okay. Nein, also, äh, wie gesagt, äh, na gut, ein, eine Sache kann ich immer raten. Oder zwei. Oder drei. Komm. Ja. Dann. Ja. Dann machen wir das jetzt gerade noch und äh, ja. Jetzt, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu kommen, jetzt bin ich da. Doch, auch. jetzt will ich aber jetzt. Du Nein, hast jetzt bin Fall ich nicht mehr. Nein, jetzt machen wir Feierabend. Tschüss, das, ich habe 13. Du hast auf jeden Fall den Klammeraffen draufstehen. Ich habe Klammeraffen draufstehen. Nee, kein Klammeraffen? Ich habe keinen Klammeraffen mehr draufstehen. Okay, dann hast du auf jeden Fall ein Mikro draufstehen. Ja, das ist jetzt mal wohl hahaha. Hahaha, vielleicht auf <lacht> <Und> eine <lacht> Kamera. Und du hast bestimmt jede Menge äh, Skripte, also Zettel, also Zettelwirtschaft mit äh, irgendwelchen Ideen und sowas da drauf. Ja, ist schon was dabei, ja. So, siehst du? Zwei zu eins? Super. Toll. Hat ja super funktioniert, so wie ich mir vorgestellt habe. Etage 13, die funktioniert gar nichts. Unser neuer Wahlspruch. Nein, wir wünschen euch natürlich... Also ich will, du musst die Sendung, wenn du hast mich angerufen. Ich sag einfach mal Tschüss. Ja, ich bedanke mich bei dir für die spontane okay. äh, <lacht> die Telefonaktion hier. Und wir gucken mal, ob das auch irgendwie auch den Weg in den Äther findet. Aber äh, ja, jedenfalls war das ja. unsere Quick-and-Dirty-Episode von Etage 13. Und wir hören uns dann hoffentlich regulär wieder im Oktober. Ja, ich habe hier noch ähm, noch ein Real Sound für die Etage 13, den wir sonst immer am Anfang der Sendung machen. Ich habe nämlich hier einen halligalli Klingel. Warte, wir beenden das jetzt mit dieser Klingel. Hoffentlich hört man das Aha. gut. Und. Da ah, hat auch super gehört. Ja, ganz toll. Das war jetzt <lacht> okay. Gut, ne? super. Okay. <lacht> super. Mach's gut. <lacht> Mach's gut.